Kapitel 16 Der siebente Planet war die Erde. Die Erde ist nicht irgendein Planet. Man zählt dort 111 Könige, natürlich nicht ohne die Farbigen mitzuzählen, 7.000 Geografen, 900.000 Geschäftsmänner, 7,5 Millionen Säufer, 311 Millionen Eitle, das heißt ungefähr 2 Milliarden Erwachsene. Um euch eine Idee von den Ausmaßen der Erde zu geben, würde ich sagen, dass man vor der Erfindung der Elektrizität auf allen sechs Kontinenten eine Armee aus 462.511 Laternenanzündern beschäftigen musste. Aus der Ferne sah das umwerfend aus. Die Bewegungen dieser Armee waren einstudiert, wie bei einer Balletttruppe an der Oper. Zuerst waren die Anzünder in Neuseeland und Australien an der Reihe. Die gingen schlafen, wenn ihre Laternen angezündet waren. Dann begann der Tanz der Laternenanzünder in China und Sibirien. Dann verschwanden auch sie hinter den Kulissen. So waren die Anzünder in Russland und Indien an der Reihe. Dann die in Afrika und Europa, dann die in Südamerika. Schließlich jene in Nordamerika. Niemals verwechselten sie die Reihenfolge ihres Auftritts. Es war großartig. Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege mit der einzigen Laterne am Südpol führten ein untätiges und gemächliches Leben. Sie arbeiteten nur zweimal im Jahr.